Hast du ein paar ungenutzte Geräte und Kabel gefunden? Dann mach ein schönes Foto mit deiner Foto-App. Und jetzt du!